Für die erste Station, den Hahnkampf, benötigt ihr ausschließlich eine Turnmatte. Stellt euch mit eurem Partner gegenüber an die Matte. Verschenkt die Arme und versucht nun, den Partner von der Matte zu stoßen. Ihr dürft dabei wichtig nur auf ein Bein hüpfen. Schaut die Übung am besten noch einmal an. Jetzt habt Spaß und bitte seid fair zueinander.